Im Sommer 2017 konnte ich recht ausführlich Leuchtkäfer in Deutschland beobachten. Hier ein paar Impressionen aus 2017 und ein bisschen aus den Jahren davor. Also, wer mag, kann gerne per Video mit auf leuchtkäfer kommen. Am besten, man startet vor Sonnenuntergang und schaut sich schon mal ein bisschen in der Gegend um. Dabei kann man dann auch das Abendkonzert der Vögel genießen. Ja. Auch in Deutschland gibt es Leuchtkäfer, sogar drei Arten davon. Lampyrus noctiluca, Lamprohizas splendidula und dann noch Phosphenus hemipterus, aber der ist etwas exotischer. Typischerweise kann man Leuchtkäfer an Waldrändern, in Parks oder auch an Gleisanlagen finden. Und auch auf Friedhöfen findet man nicht selten welche. Reiche Schneckenvorkommen sind schon mal ein gutes Zeichen. Schöner Sonnenuntergang. Aber, was ist das? Ja, es hilft, wenn man nicht nur Leuchtkäfer toll findet, sondern auch auf Mücken steht. Davon gibt es nämlich eine Menge im Wald, wenn man Leuchtkäfer sucht. So etwa gegen 10 Uhr beginnt dann die Lightshow, wenn man Glück hat. Zur eigenen Beleuchtung sind Stirnlampen sehr nett. Zur Not tun es aber auch andere Lampen. Ich empfehle aber Kunstlicht nur dann zu benutzen, wenn man es unbedingt braucht. Ansonsten sollte man mit natürlichem Licht arbeiten. Wie zum Beispiel unserem guten alten Freund, dem Mond. Dann findet man auch leichter die natürlich leuchtenden Leuchtkäfer. Und so ein fetter Vollmond bringt schon ganz schön was an Licht. Nicht nur Leuchtkäfer kann man finden, sondern auch andere interessante Sachen. Oder auch, man wird gefunden manchmal hat man das Gefühl, man wird beobachtet. Wie zum Beispiel von diesem sympathischen Tierchen. Ja, so gegen kurz nach elf kann man dann auch Feierabend machen, weil dann machen meistens auch die Leuchtgeber schon Feierabend. In den folgenden Videos gehe ich dann nochmal etwas mehr auf die beiden wichtigen bekannten Arten ein, nämlich Lampyrus noctiluca und Lamprohiza splendidula. Hier jeweils ein Weibchen dieser beiden Arten. Lampyrus noctiluca links und Lamproids aus Plenidula rechts.